Beim Däumchen sag ich eins, beim Zeigefinger zwei, beim Mittelfinger drei, beim Ringfinger vier, beim kleinen Finger fünf. Ich sage, hab ins Bettchen allgelegt, schlafen kann. Keins zu früh erwache, still, das keins zu früh